Braucht der Emil eine Brille? Na, aber wirklich nicht. Der Emil beobachtet alles mit Argusaugen. Haufa! Teuerung, Klimakatastrophe, Krieg! Sag mal, was sagst denn du da dazu? Ich schau mir das alles ganz genau an. Und was siehst du? Ich sehe alles ganz genau. Aha. Wie der Emil. Augen, Augen auf, Ohren auf, auf. Emil ist da. Hat er nicht Helmikassen? Ja. Aber der Emil sieht besser aus. Auch ohne Brille. Dafür höre ich mir an, was unsere Experten und Expertinnen meinen und schaue mir das dann alles sehr genau an. Und wie lange schaust du da so? Lange. Wie lange? Sehr lange. Das ist alles viel zu wichtig, um mit übereilten Entscheidungen vorschnell an die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt geht's um Dinge, die wichtig sind für dich und mich. Für jedes Kind. Viel besser geht's auf dieser Welt, wenn man Augen und Ohren offen hält. Und wann kommen wir ins Tun? Das muss man sich sehr genau anschauen. Schließlich tragen wir große Verantwortung. Ja, aber mit großer Macht kommt große Verantwortung, sagt zumindest der Onkel Emil. Sagt das nicht Onkel Ben? Auch, aber der Emil ist jünger und er braucht keine Brille, um gut zu sehen. Dafür kann ich die Daten gut lesen und sie mir ganz genau anschauen. Haben wir nicht ein Problem mit der Datenerhebung? Wir werden uns das ganz genau anschauen und dann Vorschläge unterbreiten, wie wir die Dinge verbessern können. Und wann kommen diese Vorschläge auf den Tisch? Zuerst müssen wir mit den Experten und Expertinnen reden und uns das alles sehr genau anschauen. Damit nichts passiert, überlegt er gut. Denkt drüber nach, bevor er was tut. Augen auf, Ohren auf, Emil ist da. Und inzwischen verhungern und erfrieren alle. Das muss man sich ganz genau anschauen. Sorry, aber das ist nichts anderes als Voyeurismus. Auch das muss man sich ganz genau anschauen. Toi, toi, toi.